Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich hatte 60 Sekunden bis 2 Minuten mein Starttrade. Trade 2000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade. Nach meinen Einstiegskriterien Metatrader 5 unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren. Out US-Dollar sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Und gleich nochmal. Noch 9 Sekunden. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Ich habe noch 4 Plätze für mein Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat frei. Das ist deine allerletzte Chance. Wenn diese vier Plätze dann weg sind, war es das für immer. Also wenn du Interesse hast, bewirb dich noch. Bis zum nächsten Mal. Adios.